Ganz herzlich willkommen. Wir sind wieder mal zu Gast bei. Wir sind zu Gast bei einer Dame. Da war der Papa total froh, dass es ein Mädchen geworden ist. Der Trainer sagt, das ist die totale Siegreiterin. Und die Mannschaftsweltmeisterin Fabian Lüttgemeier, die nennt sie gerne mal den Terrier im Viereck. Hallo, Charlotte Schürmann. Super, dass wir heute hier bei dir sein dürfen. Hallo. Charlotte, du sitzt hier so total lässig. Wir sitzen insgesamt sehr lässig hier vor natürlich. Ich kann das nicht so schön sagen wie du, ich probiere es trotzdem. Dem besten Pferd der Welt. Genau. Wo sitzen wir? Ja, vor meinem Burlington. Wo genau sind wir denn hier? Denn du hast die Pferde ja auch teilweise bei dir gehabt. Und jetzt bist du aber hier in Essen. Aber wo sind wir? Also wir sind hier in Herbergen bei der Anlage von Familie Spree. Mhm. Und hier stehen 40 Pferde. Ich habe hier sechs Boxen und reite jeden Morgen mit Christine Biermann und mit Christina Spree. In einer riesigen Halle. Die ist wie groß? 100 x 40 in Maß. Also das, ist schon, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Bevor wir jetzt hier ein bisschen weiter plaudern, es ist wie immer, wenn wir zu Gast bei sind, Sie können Fragen stellen oder ihr könnt Fragen stellen, was auch immer euch interessiert. Wir werden dann gucken, ob wir sie beantworten oder nicht, je nachdem. Unter allen Fragestellern verlosen wir am Ende ein Überraschungspaket. Also gerne losfragen und wir, solange übernehme ich das ja. und frage schon mal los. Charlotte, jetzt sitzen wir hier sehr entspannt. Normalerweise würdest du um die Uhrzeit tatsächlich noch Unterricht geben, glaube ich. Ich weiß, es ist eine Frage, die immer kommt, die alle wissen wollen. Wie sieht dein Tag aus? Ja, also morgens fahre ich erst zum Stall. Ich fahre eine halbe Stunde. Okay, hier. das ist um fünf oder um sieben? Nein, um sieben Uhr fahre ich los, bin dann um halb, acht Viertel vor acht hier, je nachdem, wie schnell ich aus dem Bett komme. <lacht> <lacht> <lacht> Und dann kommt meine Jule, das ist meine Pflegerin. Die wohnen nur vier Minuten von hier mit ihr, mache ich das morgens hier zusammen. Bis 1 Uhr sind wir meistens hier am Stall, holen dann die Pferde raus, reiten sie, gehen ins Gelände, sie führt Schritt und was man alles so. Wir tüddeln viel rum, <lacht> äh, wird auch ein bisschen gearbeitet. Ich wollte gerade genau. sagen, das klang so. Und dann äh, fahre ich dann mittags nach Hause, bin dann so um 2 Uhr meistens zu Hause und dann gehe ich bei uns in die Firma. Wir machen ja Bekleidung für Rollstuhlfahrer. Mhm und das meistens so bis sechs, sieben, je nachdem. Und dann gebe ich noch abends Unterricht. Also meistens zwei, zwei Stunden mehr schaffe ich nicht, weil dann wird es zu spät. Ja, das ist aber, auch, da musst du schon den einen oder anderen Energiedrop lutschen. Ich meine, bist du am Ende eines solchen Tages so erschöpft, wie sich das anhört? Oder sagst du, es eigentlich alles easy? nee man gewöhnt sich dran. Also ich mache es total gerne. Also mir macht das überhaupt gar keinen, also ich habe da gar keinen Druck mit. Also ich könnte auch noch drei Stunden Unterricht geben. Nur die Kinder müssen auch alle zur Schule nächsten Morgen. Also bis 8, 9 und dann später nicht. Also dann ist auch irgendwann mal gut. Ich hätte jetzt fast gesagt, in deinem Alter geht das ja alles noch ganz easy, obwohl der Spaß hört auf. In zehn Tagen wirst du 26. Dicke Fete geplant? Nee. Oh, das, <lacht> Nein. das ist zu früh. Nee. Ich habe mit 25 ein bisschen gefeiert und äh, mit 26 machen wir nur eine kleine Runde. Wer kommt, der kommt und dann. Ach so 25, 50, 75 gehst du die 25er Schritte ja, in der FI kommen. Okay. Also 26 ist ja für, für die meisten Menschen ein ganz normaler Geburtstag. Bei Reiter ist das super. Hey Burly schön, dass du da bist. Bei Reitern ist das ja noch mal ein bisschen anders. Jetzt bist du raus aus der Piaf-Nummer, aus der U25-Nummer. Klar, du bist sowieso jetzt schon relativ häufig und viel die Senioren, so heißt das ja nun mal bei uns, mitgeritten. Ist das trotzdem was, was so einen klitzekleinen Klos im Hals entstehen lässt? Ja, man hat natürlich, also ich bin ja diese ganze Schiene mitgeritten vom Pony, Junior, Junge Reiter. Dann kam U25, man hat halt immer ein Ziel, also man wusste ganz genau, nächstes Jahr musst du die Sichtungsturniere reiten, hast du das auf dem Plan mhm. und ähm, so haben wir uns dann immer von Turnier zu Turnier gearbeitet. Gut, ich habe mit Burling natürlich das Glück, dass wir, einfach, dass wir ein total tolles Team sind und dass wir 2014 ja auch schon diesen Pia-Förderpreis gewinnen konnten, also ich habe nur ein Jahr in der U25 Tour mitgeritten, also wirklich, also okay. mehr, gar yeah. nicht weil wir dann auch gesagt haben das Pferd ist jetzt äh, 14 Jahre oder nee da war war 13 mhm. ähm, wenn ich habe das Pferd jetzt und er wird nicht jünger und ich, ich möchte jetzt auch so weit kommen wie ich schaffe und dann wollte ich halt dann auch bei den großen mitreiten also ich habe es dann versucht und es hat ja auch ganz gut mhm. geklappt ähm, mhm. aber trotzdem jetzt werde ich 26 und jetzt ist halt äh, kein nächster Step mehr das sind äh, äh, Alters äh, mhm. Beschränkungen, dass ich ja jetzt wirklich bei den Senioren bin. Man sagt ja immer, ich weiß aber echt nicht, ob das nur so eine Redewendung ist, dass dein Vater so froh war, dass du ein Mädchen warst und deine Schwester auch noch ein Mädchen. Weil Mädchen und Ponys, das geht ja oftmals leichter. Stimmt das denn wirklich oder ist das mehr so ein Schnack? Nee, nee, das stimmt wirklich. Also mein Papa hat, das sind vier Jungs, meine Mama hat auch noch zwei äh, Brüder, sodass eigentlich klar war, dass ich ein Junge werde und ich, ich wusste nicht, dass das so klar ist in der Vererbung. Sie waren nicht sehr sicher, dass ich ein Junge werde. Äh, Wollten es auch nicht wissen, äh, ob ich dann ein Mädchen werde. Und dann, ähm, als ich dann da war, meinte die Hebamme, ja, was wollen Sie denn wissen, was ist? Ja, ein Junge. Nee, ein Mädchen. Und dann, oh, ja. Jetzt haben wir gar keinen Namen. Also, Gott sei Dank. <lacht> ja, und, und dann war auch das erste Polly schon da. Das war, glaube ich, fast zeitgleich zur Geburt, so ungefähr. Ja, das kam ne? halt ziemlich schnell. Papa wusste, okay, Mädchen, sie reitet. <lacht> ja, das hätte ja auch in die Hose gehen können. Da ja. hat er ja mal hochgepokert. Mhm. Dieses Erste, war wahrscheinlich Mona war, glaube ich, genau. der Name, ein klassischer Shetty, wie von uns allen. Ja, ne? so. Und dann bist du deine Erste Fürzügel geritten, Ach, sehr ja, viel ja. früher, als wir alle uns vorstellen können. Ja, jetzt, also da war ich zwei. Ich meine, da kann sich ein normaler Mensch kaum auf den Beinen halten, <lacht> ja. so ungefähr. So viel sprechen konnte ich glaube ich auch noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt darf man ja ähm, erst mit vier Vierzüge-Klasse reiten, das haben sie jetzt ein bisschen aufgestockt, aber ich habe schon mit zwei geritten klasse geritten, und hat Werner Schockemühle hat mich dann gerichtet und meinte zu Papa, ja, wie ist sie denn? Also ich wurde drei Tage später drein. also ich war schon fast da. Aber zwei klingt Papa schon mal meinte, noch. Ja, im... sie ist zwei gibt's doch gar nicht bewegt sich gar nicht auf dem Pferd. Ich hatte natürlich überall Haftkleber, überall dass ich bloß nicht runterrutsche, äh, aber ich saß da ganz stolz drauf und ja, habe auch um fünften Platz gemacht. Und diesen Haftkleber, nur mal um beim Thema zu bleiben, hast du den heute noch? Nee, habe ich lange gemacht, aber irgendwann konnte ich dann doch nicht mehr ab und dann habe es doch lieber gelassen. Das ist ja auch unangenehm, oder, wenn man sich gar nicht da oben bewegen kann? Ja, aber ich war halt ich war ja immer sehr klein, bin jetzt auch nicht die größte, aber ich, früher war ich wirklich sehr sehr klein. Und bin so gerade mit den Sporen unter Sattelblatt gekommen. und dann war Aber die Sporen waren schon dran, ja? Ja, ja, klar. <lacht> oh. Du hast eine Schwester, die heißt Johanna, die ist jünger. Und irgendwann hast du mal zu mir gesagt: Ja, die ist gleich springen geritten und ich Dressur. Das war auch ganz gut so. Was hast du denn damit gemeint? Ja, wir sind ja nur anderthalb Jahre auseinander. Haben vom, wir haben natürlich immer Ponys gehabt und äh, haben auch beide Dressur und springen geritten. Und Johanna saß immer besser auf dem Pferd als ich, hat jede Reiterprüfung gewonnen und ah, da war ich dann doch irgendwann. Du auf, hattest Angst vor der. <lacht> <lacht> Sehr schön, okay. Ja. Und du bist bei der Dressur geblieben, war das gut, war das richtig? Ja, das war richtig. Doch. Ist meine Leidenschaft und irgendwie meine Berufung, mir macht das Spaß, ich liebe das immer, die Arbeit mit den Pferden. Und äh, manchmal meint Johanna, ich muss auch noch springen, da kriege ich, also bin ich immer etwas nervös. Beim Dressurreiten <lacht> bin ich nicht nervös, aber. Äh, ab und zu überwinde ich mich, dann, das, dann im Nachhinein finde ich es auch toll. Äh, macht dann auch Spaß, aber ich brauche es jetzt nicht, also nur. Also du ja schon super. Bei euch ist das ja schon, das merkt man auf den Turnieren, das merkt man, wenn man mit mir spricht, es ist wirklich eine Familienangelegenheit. Welche Rolle nimmt deine Mutter ein? Denn die ist meines Wissens nie selbst geritten. Nee, Mama ist also nie geritten. Wir haben sie einmal aufs Pferd gesetzt, aber das fand sie nicht so berauschend. Sie hat gesagt, ich liebe den Sport, aber ich bleibe gerne unten. Okay. Ähm, ja, Mama, die hat von Anfang an gewusst, wenn ich den Mann heirate, dann muss ich auch die Pferde mit heiraten. Also es war immer das schon, hat er klar gemacht. Er von, klar gemacht. Okay. Ja, Mama mhm. wusste das auch und hat auch gesagt, okay, das, äh, ich widme mich jetzt dem Sport und. Äh, hat uns überall hingefahren, also Mama und Papa. Sie ist eigentlich. ja immer dabei, ne? Ja, Mama wenn man ist so die beste Pflegerin, ja. <lacht> also, sie liebt, okay. also sie flechtet immer ein, also sie näht eigentlich ein und macht das auch echt ganz super. Also das bringt doch immer Glück, also Mama muss immer einnähen und ich mache den vorderen Zopf. Das ist so unser Ach. Ritual auf dem Turnier. Okay. Ja, wenn sie gar nicht kann, dann muss ich das machen und dann alle meinen, kannst du das? Ich, ja, ich habe es mir oft genug angeguckt, <lacht> ähm, ja, aber Mama, die ist halt ja, die liebt auch so dieses Rumtüdel mit den Pferden und okay. das Ich brauche sie auch so vor dem Turnier. Äh, Papa muss weggehen, weil der macht mich dann verrückt. Äh, der fragt mich dann tausendmal: Kannst du die Aufgabe? Kannst du die Aufgabe? Ja. <lacht> <lacht> dann ich immer noch ab, weil ja, aber Mama, die macht dann alles und ich kann mich konzentrieren und dann äh, gehe ich aufs Pferd und dann gucke ich eigentlich immer nur Mama an. Haben wir alles? gucke auf die Uhr und dann ist gut. Ja. Papa verschwindet und dann ist auch gut. <lacht> ich kann mich ziemlich gut erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht drei Jahre, da warst du in donau und warst aus irgendeinem Grund, den ich vergessen habe, das erste Mal ohne deine Eltern auf dem Turnier. Ja. Und du warst aufgeregt, aber ich glaube, deine Eltern waren noch aufgeregter. Ja, Mama, ich habe dann noch studiert zu der Zeit und musste noch also lernen für die Klausuren, Bin dann mit Olli und mit Mario Stevens runtergefahren, mit äh, Burlington und Edward damals. Mhm. Und dann musste ich mich so ein bisschen auf Olli verlassen. Olli hat mich dann gecoacht, ich bin der Coach, mich ja immer, aber der musste mich dann auch mit zum Hotel nehmen, weil ich so, Mama, Mama, tausendmal angerufen, klappt alles, klappt alles. Nachher hat sie gesagt, das mache ich nie wieder. Ich lasse ja. mich nie wieder alleine los. Das ist schlimmer als mitfahren. Ja, das kann man sich gut vorstellen, ja. wenn ihr so ein eingespieltes Team seid. Ja. Deine Mutter spielt eine große, große Rolle auch, beruflich. Da kommen wir aber nachher noch mal zu, weil ich das unglaublich spannend finde. Da reden wir noch mal einen Moment länger drüber. Du hattest Chatty Mona. Und irgendwann war klar, Charlotte ist ehrgeizig, Charlotte will mehr. Wie ging es weiter? Dann hatte ich, ähm, Papa hat es eigentlich mal relativ clever gemacht. Wir hatten für jede Aufgabe, quasi für E, -A -L, immer ein passendes Pony. Okay. Also, dass wir Und da schon gesplittet in ein Dressur, ein Springpony? Nee, also Johanna hat, also wir haben ja beide bis A zusammengeritten. Mhm. Ich habe sogar auch zwei A-Springen geritten. Bin ich auch stolz drauf, dass Ja, sehr. Können wir ruhig gerne betonen. Ja. <lacht> Und dann, ähm, Johanna hat auch A-Dressur geritten. Und dann haben wir irgendwann entschieden, dass wir es dann beide dann doch lieber äh, in die eine oder andere Schiene gehen. Und wir hatten immer äh, zwei Ponys. Jeder hatte mein eigenes. Wir haben die nie ge. Splittet, das wollt wir nicht, das mag man ja nicht so gerne, die Ponys da Nee, und nee, und dann nee, dann. nee, das ist schlimm, ja. Ich hatte dann äh, Disco-Dancer, das war eigentlich so, das, da hatte ich auch, das war ein Sechser im Lotto, dass ich dieses Pony bekommen habe. Der ist mit mir seine zehnte deutsche Meisterschaft gegangen genau. und ich war zehn Jahre alt und das war meine erste und die war in Aachen und das war natürlich äh, ein totales Highlight. Der hat mir halt ganz viel beigebracht, der war 15 Jahre, das war so ein richtiger Lehrmeister und. Hm. Ich bin aus der ersten Prüfung rausgeritten und Papa so, warum hast du so viel Gas gegeben? Ich so, Papa, ich habe gar nichts gemacht. Er hat alles von alleine gemacht. <lacht> <lacht> ja. du, hast, du sagst ja immer, du bist echt ein Ruhiger oder du siehst auch sehr ruhig und konzentriert aus. Bei dieser ersten deutschen Meisterschaft, zehn Jahre, warst du ja wahrscheinlich mit Abstand der kleinste Knirps. Um ja, es mit mal... Abstand. Mhm. Wie war das mental? Warst du da aufgeregt oder war das mehr noch so eine bisschen Spielphase? War alles noch nicht so ernst? Also ich, soweit ich mich erinnern kann, war es glaube ich noch relativ locker. Da wusste ich irgendwie, ja, ich darf jetzt mitreiten, aber so also mit zehn habe ich das auch noch nicht so richtig begriffen, was das eigentlich heißt. in Aachen zu reiten und dann äh. Deutsche Meisterschaft. Und, ähm, das war auch ganz gut. Also wir haben das relativ locker gesehen. Haben, wir sind jetzt dabei und wir machen das Beste draus. Aber ich, da war ich noch relativ entspannt. Und dann hast du mal gesagt, ich weiß nicht, ob das schon mit zehn der Fall war. Der größte Traum, einmal im Bundeskader ja. und einmal Euro reiten. Und das hat gar nicht mehr so lange gedauert, das war 2009 soweit. Hättest du eigentlich aufhören können, ne, mit 29 oder? Ja. Also Olli hat immer gesagt, Sherlock, wir müssen realistische Ziele uns setzen. Also man darf immer nicht zu weit spinnen. Und ähm, ich hatte halt immer Glück mit den Ponys, aber ich war nie gut genug, dass Frau Andriss mich im Bundeskader genommen hat. Ich war immer die Nummer 13 und das hat mich so geärgert. Das war aber jetzt hier kein Piekser, dass wir einmal. Nein, <lacht> <lacht> nein ich, das, ich war immer bei Frau Andres so unterrichtet, habe meine, meine Ferien verbracht. Ich habe das da geliebt. Du ähm, bist auch in den Ferien so viel, ich weiß, da sechs, acht Pferde teilweise am, am Tag schon geritten. Ne? Ja, sechs, acht Ponys. Ich immer mehr und mehr und Frau Endres meinte, nein, nein. Also, doch, bitte, bitte. Und dann habe ich mhm. da so viele Pferde geritten, das war halt am Ende total kaputt, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und da wusste ich irgendwie schon, das ist irgendwie so mein Ding, also mhm. es macht mir Spaß und äh, ja auch so die ganze Arbeit, auch dieses Drumherum, also nicht nur das Reiten, sondern auch dieses mit den Pferden und rein-rausbringen und ja irgendwie so als Kind hat es dann schon, war schon irgendwie so ein Zeichen, so, dass es dann irgendwie mhm. das Richtige ist für mich. Wo wir schon bei deinen Ponys sind, kommt hier schon unsere erste Frage von den Zuschauern. Gibt es dein erstes Pony noch? Ich nehme an, dass mit diesem ersten Pony Mona gemeint war, die Shetty. Äh, ja, Mona Maus. ist vor drei Jahren gestorben. Die Und 35 Jahre alt geworden. Ui, das ist aber auch stolz. Ja, sie wurde bis zum Schluss gehegt und gepflegt, hat dann jemand keine Zähne mehr gehabt, hat nur noch Mesh bekommen. Und war sie ja, denn bei dir bis zum Schluss? Nee, sie, sie war dann beim ganz guten Freund von uns, weil der hatte auch noch zwei, drei ältere Ponys und bei uns wäre sie so das einzige Pony gewesen und dann war das so ein bisschen schwierig mit den Großpferden. Mhm. Und ähm, ja, da hat sie dann ihr Gnadenbrot bekommen und es, der hat nur fünf Minuten von uns gewohnt und äh, dann sind wir da auch relativ oft hingefahren und haben uns das immer angeguckt. Und irgendwann war sie einfach zu alt. Aber, Aber. sie hatte wirklich ein ganz tolles Leben bei uns, glaube ich. Also ich meine, 35 ja. ist ja selbst für ein Shetty auch schon echt ja, eine relativ stolz. war nicht mehr schwarz, sie war grau. <lacht> okay, wie ging es denn los mit den Großen? Denn der Umstieg, der ist ja für viele dann auch so, oh, klappt nicht so, ist ja doch alles ein bisschen anders, doch alles größer. Wie hast du das gemacht? Also ich hatte mit 15 war meine Ponytour so ein bisschen, ging so ein bisschen back up, sag ich mal. Also da war ich, hatte ich Wanda, das war auch ein ganz tolles Pony, aber die war nicht gut genug und ähm, das klappte auch irgendwie, so die Grenze war einfach erreicht von dem Pony. Wir haben alles ja. rausgeholt, was ging und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche jetzt nicht nochmal ein Jahr äh, älteres zu reiten, ich will das nicht, ich will jetzt wieder weiter. Und dann hatte ich eigentlich auch wieder Glück, also ich hatte ganz, ganz, ganz viel Glück in meiner ganzen Laufbahn bis jetzt, okay. dass meine Schwester mit Vicky klatte super befreundet ist. Und ähm, Johanna war da 14, Vicky auch. Und dann haben die so gequatscht und meinte dann zu Vicky, ja, Charlotte braucht ein Pferd. Sie hat, will nicht mehr Pony reiten. Und dann meinte Vicky so, ja, ich glaube, wir haben da ein Und das war dann World of Dreams. Und dann... Guido okay. und Britta meinst ja, aber der ist ganz schön stark und du bist ganz Guido schön. Guido und Britta, die Eltern von Vicky. Ja, Muss Guido und Britta. Klatte, Klatte, genau. mhm. Charlotte, du bist ganz schön klein und meinst du, der ist ganz schön groß und stark und hengst. Und du hast noch nie einen Hengst geritten. Und dann Papa so, ja, wir probieren das einfach mal. bin ich dann hingefahren, erst in meinem Leben mal vier Zügel in der Hand gehabt, noch nie mit Kandare geritten. Aber mein Gott, da musst du doch tierisch aufgeregt gewesen, Ja, so ein hengst als ich, als Und ich das Pferd gesehen, habe, habe ich gedacht, boah, mhm. Fuchs. Ja, <lacht> da Okay. Und dann Hengs, äh, der war bildschön. Ich habe den geritten und dann habe ich sofort einerwechsel geritten, weil der konnte auch alles. Das war wie mein Disco Dancer, war World of Dreams einfach nur eine Nummer größer. Mhm. Und dann haben wir Olli mitgenommen und Olli musste das dann entscheiden, ob er das mit mir schafft oder nicht schafft, weil ohne Olli wäre es gar nicht gegangen, weil ich war 15 und musste natürlich auch noch jemanden haben, der mich betreut, der das Pferd auch mal mitreitet, weil körperlich konnte ich das auch noch gar nicht. Und mhm. Gut, ich musste das auch erst lernen, ich habe noch nie einen fliegenden Wechsel geritten bis 15. Und dann aber mit einer angefangen? Und da, Ja gut, die, gesagt, leg mal die Beine schneller um und dann habe ich das so versucht und dann, das Pferd wusste es einfach. Ne? Das war hm. halt Glück und ähm, da bin ich halt auch noch, also hätte ich dieses Pferd nicht gehabt, wäre ich jetzt hier nicht, wo ich bin. Also der hat mir schon, also ging die Karriere einfach so steil weiter, ohne dass ich halt mal ein Jahr Pause gemacht habe und das Pferd neu aufgebaut habe oder erstmal mal finden. Das ist ja die große Das Chance. ist heute vielleicht sogar noch schwieriger. Ja, genau. genau. Ja. Und das war halt äh, toll. und hat Olli gesagt, ja, das, wir versuchen das mal. Ich glaube, wir schaffen das. Ja, und dann hat es auch geklappt. Jetzt fällt ja ganz oft der Name Olli. Wir merken um die Bedeutung von Oliver ja. Ölrich, Aber nicht alle mögen den kennen. Erzähl uns ganz kurz was zu Olli und dir. Also Olli und ich sind jetzt schon seit ich glaube, ich werde ja jetzt 26, da war ich 15, also zehn Jahren. Ich bin ja noch keine 26. Äh, zehn Jahren ein Team. Ähm, ja, ich bin auch irgendwie du eigentlich nur durch eine Freundin da gekommen, die meinte, wenn du jetzt umsteigst, brauchst du auch einen Trainer, der in dieser Szene drin ist und der auch mhm. die, mit den Pferden gut kann, auch S reitet. Und dann haben wir, äh, sind wir da hingefahren und dann, ich dann durfte ich dann ein Pferd reiten von ihm. Hatte noch kein eigenes Großes bis dahin. Und dann hat er mir eins gegeben und dann habe ich da mal oft genug... Zum Vorreiten, so zum Testen? Ja, ich durfte die auch, also das war die Stute Optima, mhm. ähm, die durfte ich dann auch auf Turnier reiten, dass ich erstmal so ein Gefühl für das Großpferd bekomme. Das war ja schon sehr großzügig, dass, ich, dass er mhm. überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, Charlotte, also ich kenne dich zwar nicht, aber ich gebe dir erst mal ein Pferd. Ja, ja. Und dann, ja vielleicht ähm, müssen wir das irgendwie noch einschränken, sonst stehen morgen 200 Leute bei Oliver ja. ölrich auf der Matte und wollen ein ja. Pferd. Nee, und dann... Ähm, hat das dann ganz gern, ging das so ein eins über und Olli und ich sind halt ja, seit zehn Jahren wirklich also ich brauchte nur angucken dann weiß ich ganz genau was ich falsch gemacht habe und was ich richtig gemacht habe ähm, und habe dann meine Pferde auch nachher waren es dann ja Burlington und Edward und mhm. die standen alle bei Olli und ich habe dann äh, mein Abitur zu Hause gemacht bin dann aber nach dem Abitur also nach, dem, nach der Schule immer dann dahin gefahren der wohnt ja in Lengerich das war mal so eine halbe Stunde Fahrt Mama ist dann immer mittags mhm. losgefahren, hat mich da abgesetzt, Papa hat mich dann abends abgeholt. Ja, das also ist schon Familienunternehmen. So ein Familienunternehmen. So. Ja, dann habe ich Münster studiert und dann konnte ich selber fahren. Dann war das etwas einfacher, ja. okay. World of Dreams, mit dem hast du, du weißt es spontan auswendig, ich muss es nachgucken, wie viele EM-Medaillen? Oh, also 2009, Ermelo, war ich... Sil, Silber habe ich da die Einzelbronze äh, geholt, Einzelmedaille. Ja. Und Mannschaft Gold. Und dann kam Kronberg auf dem Schaf. Nee, bei so. mir hast du da, laut Unterlagen, hast du sogar Einzelsilber geholt. Ja, mach ich ja. Ja stimmt, hast recht. Ja. Einzel Silber, <lacht> erste <Mal, stimmt. lacht> Genau, Team Gold, Einzel Silber. Und dann kam 2010. Und das war dann schon der Knaller, oder? Ja, das war dreimal Gold. Das war... Highlight. Das war ein Highlight, <lacht> ja. ja. Wir müssen aber noch einmal zu 2009 zurück. Das war nicht nur deine erste EM, das war auch das große Burlington Jahr. Da hast du Burlington gekriegt. Ich betone das so, weil ich glaube, das Pferd ist so besonders ja. für dich. Wie, hast, wie bist du an ihn gekommen? Also ein guter Freund von meinem Vater, Also jeder wusste ja, dass wir ein Pferd suchen und dass wir noch eins hinterher brauchen. Wie, man sucht ja, es ist ja nichts, so, was man sofort findet und das ne. dauert ja über Jahre lang, dass man erst mal dieses passende Pferd findet. Ja warte, da muss ich vielleicht einmal kurz einhaken, denn ja. hier wird, was ist dir besonders wichtig? Ich formuliere das jetzt ein bisschen um, hier, hier wird gefragt im Umgang mit Pferden, da können wir gleich noch drauf mhm. kommen. Aber mich würde auch interessieren, was ist dir besonders wichtig? an den Pferden überhaupt, dass sie sich die Ohren abtreten, dass die ein schönes Auge haben, dass also ich finde erstmal, also mir ist eigentlich wichtig, so dass dieser Kontakt zwischen Mensch und Pferd, dass der erstmal stimmt, dass, das, dass da so, eine, so ein Vertrauen schon da ist, dass man auch wenn man das Pferd ausprobiert, das Pferd muss nicht traben für eine neuen oder das braucht es gar nicht, es muss einfach solide, also gute Grundgangarten haben. Burlington trabte sechsjährig wirklich ganz normal. Also ich wusste, ich glaube, da kann man viel rausreiten und man kann mhm. ihm viel beibringen durch die Kraft. Er hat einen super Schritt, einen ganz tollen Galopp. Galopp finde ich halt sehr wichtig auch, mhm. ähm, weil er auch ganz tolle Wechsel daraufhin halt dann gut springen ja. kann. Und ähm, Trapp war wirklich normal. Und dann, aber ich habe gesagt, das Pferd brauche ich, also ich sitze da drauf. Ich kam super mit ihm klar, er war ja auch Hengst und ich war ja auch noch äh, nicht die Schwerste und Größte so dass man wenn man jetzt auf so neuen Hengst ist mm. die testen das ja auch mal gerne aus und er hat also alles gemacht was ich wollte und ich wusste irgendwie das ist er also das hat die Chemie hat einfach gestimmt und was für dich was ist für dich im Umgang mit sagen wir mal ruhig speziell Burlington am wichtigsten das Vertrauen ist das eine aber ihr macht ja auch viel zusammen ihr zwei ja sie also ist halt eigentlich das totaler so Kamerad, Weil der ist total aufmerksam, liebt es, wenn man mit ihm rumtüdelt. Das haben wir übrigens gerade schon gesehen. Der war eigentlich die ganze Zeit hier am rumknabbern, aber ja. jetzt, hat er, jetzt hat er keinen Bock mehr. Ich auch nicht, jetzt hat er keine Lust mehr. Aber der ist halt also, der kneift, also der beißt nicht, der ist nicht frech, der haut nicht. Ähm, klar, der hat auch mal seine fünf Minuten, dann buckelt der auch mal so rum. Aber nicht frech, mhm. sondern einfach nur, weil er halt so viel Energie hat und so, so froh ist. Und mir ist halt immer ganz wichtig, dass die Pferde halt auch Spaß an der Arbeit haben. Und mhm. man muss nicht jeden Tag Einerwechsel reiten oder Traversalen reiten. Man muss einfach auch die Pferde bei Laune halten. Das ist eigentlich so das Schwierigste an allem. Mhm. Weil den Pferden auf der einen Seite das beibringen und dass sie die Lektion lernen, ist das eine. Aber sie müssen es halt auch gerne machen. Sie müssen gesund bleiben. Man muss es auch lange machen. Ich habe ihn jetzt zehn Jahre und mhm. ähm, toi, toi, toi. Also er ist einfach ein treuer Kamerad, immer klar mit Höhen und Tiefen, das hat aber jeder. Und mhm. ähm, ja, also wir haben es echt gut, es ist ein gutes Management einfach. Man kennt mhm. sich, man weiß, was das Pferd braucht. Und er braucht wirklich eigentlich nur Konditionstraining, so ein bisschen mhm. just for fun und er geht lieber grasen. Äh, oder ja, also der muss einfach betüdelt werden und Lust haben. Das mhm. ist das A und O. Und bei Laune halten, ich meine, für den Hallenweg hast du ja eigentlich ein sehr einfaches Rezept was du mir erzählt hast. Er braucht unbedingt, bis er in die Halle geht, sonst bleibt er stehen. So, ist ja, das genau. immer noch so? Kann Das sogar. Ja. Das ist, also das ohne er den von Olli gelernt. Das habe ich auch nicht wieder rausgekriegt. Also so, wenn er äh, an einem Schrank steht, wenn er weiß, wo der Kandispott steht, dann geht er nicht in die Halle. Ah, also bleibt stehen. Konsequente so lange Erziehung. Steht, bis er was kriegt. Also ja. kann man ihn noch nicht dann ziehen oder wie auch immer? Nee. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, als ihr beide das Nürnberger Burgpokalfinale gewonnen habt. Das war, das war, ich möchte ja fast sagen, ein Aufschrei durch die Szene ist Quatsch wahrscheinlich, aber medial steht der Burgpokal ja doch sehr im Vordergrund. Und ich sah dich noch da nach dem Finale, tausende von Journalisten hätte ich jetzt fast gesagt, und, und du stehst da mit Riesenaugen und denkst, was ist denn hier los? War das tatsächlich das war so, so ja, oder? Das war, war das so ein Durchbruch, um in der großen Szene wahrgenommen zu werden? Ja, doch, das war wirklich so. Also das war so ein Sprungbrett. Man sagt das ja auch, dieses Nürnberger Burgpokal ist eine total tolle Serie für die sieben- bis neunjährigen Pferde. Fürs Pferd war es ein Sprungbrett und für mich als Reiter natürlich auch. Also ich habe U21 geritten, ich war junger Reiter, ich war, eine, ich war die Kleine. Mhm. Da, ne? Und äh, ich meine, da haben ja alle groß mitgeritten und das war für mich... Ähm, Erstmal schon ein totales Highlight, dass ich überhaupt da bei dem Finale reiten durfte dass ich mich dafür qualifiziert habe. Weil wir haben ja in dem Jahr noch Euro geritten für die äh, junge Reitertour. Ja. Da waren wir in Bern und dann war das im Grunde das äh, ja, I-Tüpfelchen Gan der ganzen mhm. Saison. Und dann saßen wir abends noch, das weiß ich noch ganz genau. Wir haben trainiert dachte, oh, heute geht da nicht so gut. Generalprobe ist immer nicht so gut, bei und bei mir, wenn wir auf dem Turnier sind. Und Olli meint, ja, wir gucken. Ein, wir sind froh, dass wir hier sind. Was kommt, das kommt. Also mhm. keine Erwartung. Und ich war auch total entspannt. Für mich war das sowieso klar, dass ich irgendwie im hinteren Viertel irgendwie mitspielen werde, mhm. weil ähm, hat ja geklappt. Ja. Und dann äh, sind wir geritten und ich so, oh, das war gar nicht so schlecht. Dann, keine Fehler. ja, Und dann hatte ich da echt Glück. Weißt du noch, was der Christoph Hess, der Kommentator, damals gesagt hat? Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir den Ritt hundertmal angeguckt, weil ich es auch nicht glauben konnte, aber das weiß ich nicht mehr. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das wirklich schon unglaublich fand. Du darfst auch rot werden. Das war ein Ritt voller Harmonie, eine Riesenleistung. Das waren die besten Trapptraversalen, die besten Wechsel. Hier wurde ein unglaublich gutes und komplettes Pferd von einer 19-Jährigen super in Szene gesetzt. Da muss dir doch das ja, Herz ja. Äh, sonst wohin gerutscht sein, oder? Ja. Man reitet ja da so im Kreis und dann hört man, und man hört an der Stimme von Christoph Hess schon immer, ob er jetzt sagt, Jo, war ganz nett, <lacht> oder ob er echt. Und da hat er ja richtig draufgehauen. Also das war, glaube ich, ein ganz... Nett, ne? ja. Ja, das war schon <lacht> sehr besonders. Du hattest dich für diesen Moment natürlich mit Plastron gekleidet. Ja. Dieses Plastron hast du immer noch. Wo ist es? Übertreibe ich jetzt, wenn ich sage, das ist zu deinem Glücksbringer geworden? Ja, schon. Also das ist... Äh ja, schon? Ich übertreibe oder ja, schon? Nein, doch, das habe ich immer um. Also ich bin da... Eigentlich bin ich nicht so ein abergläubischer Mensch. Da kenne ich ganz andere, zum Beispiel Fabi Lüttgemeier hat, seitdem ich sie kenne, immer das gleiche Haarband um. Das Ach, bin ich mal. eigentlich gar nicht, aber dieses Plastron. Mal ah ja, guck mal, das glitzert auch ich schön. ich habe mir extra schön. machen lassen. Ich will einmal so ein deutscher Plastron haben, weil ich hatte immer so ein ganz normale und ich hatte auch immer schöne, aber ganz schlichte. Und dann einmal mit ich glitzer, weil ich bin nicht so ein Glitzer, ich bin nicht so ein Mädchen, Mädchen. Ah, guck, jetzt nimmst du mir gerade eine Frage weg. Ja. Die wurde doch hier gerade gefragt. Also. Wie, viel Pferdeleben, äh, wie viel Glitzer hat dein Pferdeleben? Nicht viel, nicht viel. Also ich bin eher so die Schlichte. Okay, aber das musste sein. Das musste sein. sein. Ich habe gedacht, okay, ein bisschen Glitzer darf ich auch haben oder mag ich auch wohl und ähm, muss nicht pink sein, obwohl ich heute rosa trage, Ist auch äh, kommt nicht so oft vor, <lacht> aber ähm, ja, das ist halt so ein mit schwarz rot goldenen Steinchen und das hat mir Glück gebracht. Und seitdem wird das schön gepflegt. Und wenn man Steinchen abgeht, muss das repariert werden. Ich will auch kein neues haben. Also, also wenn es wichtig wird, kommt das, das mit? Das. Ja, ich habe auch noch eins, was so für äh, normale Turniere sind. Aber ja, aber das ist ja schlecht. Das heißt ja dann schon, nur normales Turnier, das Nein, wird nicht. Nein, nur so klein, wenn es schmuddeliges Wetter ist oder so, oder dann äh, muss Ach ich es so. jetzt nicht unbedingt an. das ist nur das drauf. Ja, das muss schon, also wenn Börling sowieso ausschließlich, aber wenn ich mal die Jungen mit den Jungen losfahre, dann äh, kommt da auch mal ein anderes dran. Aber das ist schon mein mein Glücksplastron. Sonst bin ich wirklich nicht aber äh, abergläubisch, habe auch eigentlich nicht. Ähm, ja, ja, aber vorhin schon Teile. das Ritual beim Einflechten, das gibt ja, auch. Also so stimmt. ein paar. Aber du hast so schön gesagt, andere Pferde. Was hast du noch? Wir haben ja praktisch das Double nebenan. Ja, genau. Burling 2. Der ist jetzt 7. Den haben wir als Jährling gekauft, aber auch nur, weil es der Wollbruder war und nicht, weil er unbedingt <lacht> schön war oder so. Hoffentlich hört Bildschirm. er das jetzt nicht. Ja, jetzt ist bildschön geworden und den habe ich auch qualifiziert, fünf- und sechsjährig zum Bundeschampionat. Hat aber relativ lang gebraucht, weil er halt 1,76 groß ist, relativ viel fährt, noch viel mehr fährt als Burling 1. Und, ähm, Nennt ihr die auch Burling 1 und 2? Die Nein. Die heißen beide Burlington. Also Papa hat gesagt, wir müssen den Burling 2 nennen, damit die Züchter auch wissen, das ist ein Burling äh, Vollbruder. Mhm, okay. Ob, ja, aber die heißen beide Burling und, und hören auch beide drauf. Und hm. ähm, ja, der ist jetzt ja, sieben und macht sich wirklich super. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal mitgehabt mit auf dem Turnier. Und fahre jetzt auch mit zu Olli und mit zu Klaus. Klaus macht Handarbeit mit mir, wir fangen wir jetzt so langsam so spielerisch an, dass er so, dass er so ein bisschen was lernt. Mhm. Und ich glaube, dass er sich wirklich super macht. Ob, wie weit es wird, weiß man nie, aber ich habe da schon auch große Hoffnung drin. Jetzt haben wir Olli schon erklärt, jetzt fällt der Vorname Klaus, Klaus Balkenhol, ja, mit genau. dem du auch, ich glaube, genau seit dem Sieg Burgpokalfinale zusammen ja, trainierst. Richtig, ne? ja. Ja, es war ganz gut, weil Olli meinte: äh, Charlotte, so jetzt sind wir fertig mit der St. Georg tour Mehr geht jetzt nicht. Ähm, wir müssen jetzt Compris lernen. Ja, dann müssen wir das. Sag da mal los. Und da meinte Olli: Ja, wir müssen uns da den Besten holen, den es gibt. Und das ist Klaus. Und dann hat Olli Klaus angerufen und hat gesagt: Ja, kann ich mal mit Charlotte und Burlington kommen? Sind wir da hingefahren. Und dann hat äh, ja, der Klaus gesagt: Ja, das ist. Ähm, Will ich wo machen. Und dann bin ich da für zwei Jahre mit Böhrlingen eingezogen. Mhm. Hatte die anderen Pferde, Edward und äh, ihn schon, den Böhrlingen 2, bei Olli stehen und bin dann von Münster gependelt, da ich zu, zu der Zeit in Münster studiert. Ah gut, das war ja nicht so weit, ne? Nee, das ja. ging. Ja. Halbe Stunde da, dreiviertel Stunden da und dann wieder eine halbe Stunde zurück. Das, mhm. das ging. Und habe da halt super viel gelernt, also das ist dann ja nochmal, Grand Prix ist dann wieder was ganz anderes. Also das muss man mm. auch erst mal lernen. Ich habe das auch noch nie geritten. Und ähm, Klaus hat mir echt alles beigebracht, was geht. Also ich habe so viel gelernt und konnte ich das natürlich dann auch gleichzeitig dann auf die auf die, die Jungen dann umsetzen. Ich habe es mm. versucht. Und ähm, das war natürlich auch von Olli sehr großzügig. weil Ich war ja seine Schülerin. Er hat gesagt, ja, du musst jetzt dahin mit dem Pferd. Und wir müssen das dem Pferd das ja. Beste rausholen. Mm. Und ähm, ich helfe dir, wo ich kann, aber ich glaube, dass wir jetzt das in diesem Entwicklungspunkt brauchen wir jetzt Klaus. Und dann haben wir es so gemacht und dann haben die beiden auch super zusammen trainiert. Auch Olli ist oft mitgekommen, hat sie das angeguckt, damit jeder kann von jedem lernen. Also es ist nie so, dass man äh, das alles, weiß. alles kann. Mhm. Und, ähm, das war halt auch toll, also die haben sich gut verstanden, verstehen sich immer noch super, ich wir machen das immer noch so. Die ich wollte Team. gerade sagen, ihr macht das ja das immer noch Team mehr. Das steht immer noch, ja, und es ähm, war schon toll. Und du hast aber noch mehr hier stehen, du hast sechs Pferde hier stehen, zweimal Burlington, soweit sind wir. Wen haben wir noch? Genau, dann habe ich eine ganz tolle fünfjährige Destano-Stute, die habe ich jetzt seit einem halben Jahr, mhm. war relativ roh. Ähm, Gehört Familie Fiege und ist ganz, ähm, dadurch, also ich glaube, dass das ein ganz, ganz tolles Pferd wird. Äh, ist eine Fuchsstute. Ähm, bin ja nicht so der Stutenreiter. Ähm, noch nicht? Noch nicht, genau. Aber sie hat schon mal die richtige Farbe. Ähm, ist, jetzt mal echt, ist das witzig, ist das ja, wichtig oder ist nein. das, nee, gut. Aber irgendwie, die suchen sich, also irgendwie suchen die sich mich aus, glaube ich. Also das ist... Äh, ja, manchmal ist das ja so. Ja, ich hatte schon mal sechs, äh, sechs Füchse hier stehen, da haben alle gesagt, Schau, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> <lacht> Aber Tina hat nur... Und der, doch, der keiner war, den hast du angemalt ja, wahrscheinlich, ja. ne? ja. Aber jetzt ganz witzig, weil Tina reitet nur Sch Rappen und ich mit, mit den Füchsen da mal rum. Das ist ganz witzig. Dann kann man auch die Pferde nicht verwechseln, hat nee, doch was. Genau. Für. <lacht> ja, das, äh, das ist die Fünfjährige, Dann habe ich ähm, eine schöne sechsjährige Stute, das ist eine Sean Connery Stute. Die ist, hat jetzt auf Dressur für der L gewonnen, springt schon mal einen Wechsel, mhm. braucht auch noch ein bisschen Zeit. Und ähm, dann habe ich jetzt auch ein ganz tolles, das Erfahrensspiel. Mhm. Den habe hab ich letztes Jahr bekommen im Oktober. Der wurde über die Auktion in Handorf ersteigert oder verkauft und Viola war dann so lieb und hat mir das Pferd zur Verfügung gestellt. Ja, und das ist halt, das ist auch kein Fuchs, ein bunter brauner Fuchs, ein äh, brauner, ganz viel weiß. Und ähm, da habe ich ganz große Erwartungen drin. Also es, mit dem habe ich jetzt schon, dem hatte ich erst zweimal mit. Äh, zweimal auch schon S gewonnen, also wirklich macht seinen Job sehr gut. Wir müssen natürlich, man, hat, man muss erstmal eine Connection aufbauen, das heißt, muss sich auf an einstellen. Es ist, jeder reitet anders. Ähm, er war auch noch, hat natürlich auch viel gedeckt am Land gestützt. deswegen mhm. wurde er natürlich auch dann immer so phasenweise eingesetzt. Und jetzt deckt er nicht mehr, also er soll erstmal nicht mehr decken. Ähm, und wir konzentrieren uns jetzt voll auf den Sport und hoffen, dass wir dann... Ende des Jahres vielleicht nochmal mal Nürnberg, auch Burgpokal oder nächstes Jahr dann ganz in Ruhe durchstarten. Mhm. Je nachdem, wie es sich anfühlt, geht's los. Wir haben neue Fragen. Ich glaube, die eine hatten wir schon. Das Ritual, bevor du ins Viereck einreitest, ist das auf die Zöpfchen nee. nur oder gibt es noch sowas? Ja, also ich kenne ja die Familie Rottenberger schon ewig. Ich bin ja mit Sunny bin ich ja schon Oh, dann weiß ich, was kommt. Ja, bin ich alle Euro Euros zusammengeritten. Wir haben immer zusammen in einem Hotel geschlafen. Und das war also wirklich eine lange Zeit, Union, junge Reiter. Und äh, da habe ich mir auch wirklich viel abgeguckt. Und unter anderem das Ablaufen der Aufgabe. Äh, erst habe ich das so ein bisschen belächelt. Was macht sie denn da? Ja. Weil ich gar nicht wusste, nicht, was sie da macht. Und dann habe ich gesagt, so, ha, sie läuft die Aufgabe ab. Und dann habe ich das auch mal gemacht und mich richtig konzentriert und das war total gut, weil ich total runtergefahren und habe mir bei dem Ablaufen der Aufgabe, ich meine, das hört sich wirklich nicht sehr witzig an, aber es bringt was. Also, man nimmt dann gleich so die Haltung ein und konzentriert sich und Geht im Grunde genauso durch. Du versuchst zu fühlen, was mache ich jetzt vor dem Mitteltrapf, Da muss ich ihn zurücknehmen. Was muss ich machen? Und du läufst das dann auf einem Viereck ab? Ich sage jetzt einfach mal wahrscheinlich nicht 20 auf 60. Ja. Das wäre ja doch eher... Na, der Ah, okay. Also da reichen drei auf vier ja. Meter oder so. Und dann ja. geht das los. Ja. Und das machst du auch heute noch? Ja, das mache ich auch heute noch. Ja. Das ist schön. Die nächste Frage. Ich meine, nach deinen Bemerkungen in puncto Springenreiten, könnten wir die schon beantworten, aber vielleicht täusche ich mich auch. Die Frage lautet nämlich, könntest du dir vorstellen, auch mal Vielseitigkeit zu reiten? Hm, ich weiß nicht. Also ich mache ja jetzt den Trainerschein, da muss ich auch, glaube ich, über den Baumstamm springen. Äh, Gut, das kann man auch schon vielseitig nennen. Ja, ja. das ist ja schon so ein bisschen... Äh, ich, da habe ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, das ist mir etwas zu, äh, zu wild. Ja, das Also ich sehe das ja, ich beneide ja Ingrid, wie sie das äh, macht. Mm. Äh, was für ein Tempo. Und wie viel Erfolg sie dabei hat. Aber das ist, glaube ich, nicht so meins. <lacht> ja, das ist halt schon echt total anders. Da muss ne? man halt wirklich den Kopf ausschalten und einfach reiten. Ja. Ich meine, das, eigentlich kann ich das, aber ich glaube, wenn ich da durch den Busch reiten müsste... Ja, du sagst doch immer, wenn du einreitest, dann hast du den Tunnelblick und praktisch, das finde ja. ich immer sehr lustig, du sagst, ich habe dann praktisch keine Mimik mehr. Ja, das stimmt. Wie sieht das aus? Mach mal keine Mimik. Also, ich, ich gucke guck eher grimmig, aber ich, <lacht> <lacht> Aber glaube, ja. ich, glaub, ich sitze dann da so. Das ist auch eine Mimik. Ja. <lacht> keine Mimik geht nicht. Charlotte, jetzt wollten wir schon einmal, weil ich das sehr, sehr spannend finde, du hast ja eigentlich relativ früh schon gewusst, was du beruflich machen willst. Ich glaube, es war immer der Gedanke, ich will das mit den Pferden kombinieren, oder? Ja. Und du möchtest oder bist ja auch jetzt schon seit zwei Jahren mhm. in der Firma deiner Mutter, eine Firma für Reha-Mode. Ist ja was sehr, sehr Spezielles. Mhm. Und du hast uns was mitgebracht, um uns das etwas zu demonstrieren. Genau. Soll ich mal? mal? etwas anderes als der Reitsport. Hol du mal lieber, du kannst da besser mit umgehen. Da arbeitest du zusammen mit deiner Schwester und deiner Mutter jetzt in dieser Firma? Ja, genau. Also meine Schwester hat Schneiderlehre gemacht, ja damit sie das Handwerk beherrscht und ist jetzt dabei, ihren Bachelor zu machen. Auch im BWL, so wie ich. Ja. Du darfst jetzt Platz nehmen. Ich nehme jetzt, jetzt Platz. Genau. Okay. Ich ziehe dich jetzt an. Okay. Und entwirfst du diese Mode, das tust du nicht. Das macht, macht mehr... Genau, okay. Also wir machen ja Bekleidung ausschließlich für Rollstuhlfahrer. Ja. Bewegen sich nicht. Das ist jetzt eine Jacke für einen Aktiv-Rollstuhlfahrer. Was heißt das, Aktiv-Rollstuhlfahrer? Aktiv -Rollstuhlfahrer ist, das sind, das sind Menschen, die sind halt durch einen Unfall gelähmt, mhm. also Querschnittgelähmt. die können sich also die Beine können sie nicht mehr bewegen, aber der Oberkörper mhm. ist beweglich. Okay. Du bist jetzt beweglich, Okay. Ja, okay. Okay. diese Jacke ist ja. halt so gearbeitet, die ist halt hinten länger gearbeitet, sodass sie halt richtig schön bis unten hin an den bis hier unten an die Sitzfläche geht. Okay. Da ja. machen? Ja. Und hier vorne ist sie vorne relativ ist sie kürzer, kurz. Ja, aber wenn ja. man sitzt, stirbt sich normalerweise die Jacke so hoch. Ach so, wenn ja. du jetzt eine längere ja. Jacke hättest dann würde sie sich jetzt total hochstürzen. Ich meine, mhm. die Jacke ist jetzt etwas zu groß. Mhm. Ich habe es etwas gut gemeint mit dir, als ich die Jacke mitgenommen habe. Ja. So, die Jacke ist halt kürzer. Dann mhm. haben wir hier eine, ist, ist, da ist die ähm, Ärmelbundweite ist halt kann man eng machen an beiden Seiten. Das hat ja. den einzigen Grund, weil du bist ja Fahrer, ich, damit ich nicht ja. hängen bleibe. Genau, dass die Jacke mhm. nicht in den Speichen, an den Speichen schabt. Okay. So dann und Deutsche bist du in solche Ideen auch involviert oder gar nicht? Also, diesen Schnitt, also meine Mama macht das ja schon seit 30 Jahren. Ja. Die Kinderkrankenschwester gelernt in Bethel und hatte ganz viel mit behinderten Kindern zu tun mhm. und auch Menschen. Und ähm, hat gedacht, ich, ich muss doch was zum Anziehen haben für meine, für meine Kinder, weil da okay. war sie gerade wirklich Betreuerin für zwei spezielle ähm, Kinder mhm. und hat die Jacken immer falsch rum angezogen, weil. So, nach hinten hin so. war es immer schwierig und oftmals krampfen die Kinder auch oder Erwachsenen, sodass du halt schlecht die Jacken anziehen kannst. Okay. Und deswegen diese Jacken, die haben halt ein ganz großes Armloch. Ja, das stimmt. Das erstmal ja. leicht reinrutscht. Mhm. Von innen ist, die, ist der Arm mit Futter, Futtertaft ab, äh, abgefüttert, sodass du halt man leicht man besser leicht rutscht. reinrutscht. Mhm. Mhm. Damit es nicht so anstrengend ist, so eine Jacke anzuziehen. Okay. Dann das ist jetzt. Ja, als für einen Aktivrollstuhlfahrer. Wenn du fährst, beugst du dich ja so ein bisschen nach vorne, ja. um vorwärts zu kommen. Ja. Du sitzt ja nicht so und fährst ja. so. Ja. Und deswegen brauchst du halt auch diesen Platz hier, damit ah. du halt genug Spielraum okay. hast, dass die Jacke nicht zu eng ist. Weil wenn die Jacke eng ist und du dann noch fahren musst und dann über einen Bordstein und dann wie auch immer. Ich meine, da sind schon viele Hindernisse, die man dann mit dem Rollstuhl hat. Ja. Ähm, erleichtert diese Jacke schon diesen ganzen Trip. Okay. Ja. ja. So, und das ist halt ähm, also eigentlich super. Also wir machen natürlich auch noch Jacken für Menschen, die in der Sitzschale liegen. Die mhm. haben dann eine Kopfstütze hier hinten, haben eine körpergeformte Sitzschale. Mhm. Die brauchen eine ganz andere Jacke. Die haben dann Jacken, die gehen um den Rollstuhl drum zu. Okay. Weil sie sonst, wenn ich jetzt die Jacke so wie bei dir richtig reinstecken würde, würden sie Druckgeschwüre bekommen mhm. und würden sie total unwohl fühlen. Die sind auch angegurtet und ich, ich habe da halt mein Leben lang mit zu tun gehabt. Für mich ist das mhm. ganz normal und ich finde äh, es ist auch eine tolle Arbeit. Es macht mir ganz viel Spaß. Du hast mal irgendwann gesagt, man kriegt einen bei anderen Bezug zum Leben. Was bedeutet das genau? Ja gut, ich meine, wir sind natürlich, ähm, wir haben alle viel Glück gehabt. Ja. Ähm, ja, wir sind alle gesund. toll toi, toi. Mhm. toi. Und wir sind, ich bin damit aufgewachsen, ich bin auf dem Zuschneidetisch groß geworden. Meine Mama hat mich beim Maxi Cosi auf den Zuschneidetisch gesetzt und die Näherinnen haben uns die Pampers gewechselt. Und ah. Ja, wir sind halt jeden Tag kamen Kunden zu uns und haben sich dann ausmessen lassen von Mama und haben gesagt: Frau Schimmern, wir brauchen das. Und dann so ist natürlich auch unsere Firma gewachsen, weil wir ganz viel Kundenkontakt haben. Mhm. Und. Mama und wir, also Johanna und ich und auch Papa, mit Leidenschaft dabei sind und wir auch dann auf viele Messen fahren, die Kunden sehen und dann ist es schon, es gibt schon ganz grausame Schicksale. Also Würdest nicht unbedingt, dass man behindert geboren wird, sondern auch durch einen Motorradunfall oder man mhm. rutscht in einer Badewanne aus und auf einmal fällt man falsch und dann mhm. liegt man da. Ist dir vielleicht auch schon mal in so einem Moment die Idee gekommen, wenn ich morgen vom Pferd fall, kann es genauso sein? Ja, natürlich. Ich bin auch schon ein paar Mal vom Pferd gefallen, weil ich mal dass ich eine Kappe hatte, mhm. Weil das ist schon, das geht so schnell, das geht wirklich schnell. Das ist interessant, das ist ähm, ein schöner Beruf, muss ich sagen. Ich würde wieder aussteigen und die Jacke ausziehen, weil die sehr warm ist. Ich glaube, das ist eine Winterjacke. <lacht> Charlotte, du hast dieses Jahr ganz schneller Schlenker noch. Dieses ja. Jahr eine Reise gemacht, die dich auch sehr berührt hat, habe ich vorhin gemerkt. Du warst in Sri Lanka. Genau. Was hast du da gemacht? Ich war mit meiner Schwester, meiner Mama, zehn Tage im März in Sri Lanka. Mhm. Ne, also ein befreundetes Ehepaar. Oh, der Rollstuhl rollt weg. <lacht> er, er kommt nicht bald. Ein befreundetes Ehepaar hat eine Stiftung gegründet. Mhm. Und sie bauen in Sri Lanka, Argentinien und in Tansania Kindergärten, Schulen, Medical Center, sowas also mhm. gibt's da einfach nicht. Mhm. Oder halt in ganz sparsamen Verhältnissen. Und dann äh, wurden wir gefragt, ob wir da Lust zu hätten, um uns das mal anzugucken. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, super gerne, wenn uns die Chance äh, geboten wird, dass wir sowas sehen dürfen. Auch mhm. nicht nur von der Touri-Seite, sondern auch wirklich mal hinter die Kulissen zu gucken. Dann äh, nehmen wir das gerne an. Mhm. Ja, das war schon. Ähm, da kommt man erstmal runter. Ja. Also, wir haben ganz tolle, also die Gebäude sind toll geworden, Kindergärten. Die Kinder, das sind die, kommen mit zwei Jahren in den Kindergarten. Wenn die uns dann begrüßen, weil mhm. wir sind ja weiße und die Kinder haben ganz viel Angst vor uns gehabt, weil die noch nie okay. weiße gesehen haben, weil wir wirklich da in. Gegenden waren, die kaum auch in die Stadt können, weil es einfach zu weit ist. Die haben keine Möglichkeiten, damit Fahrrad oder mit Auto hinzukommen. Das war schon äh, erschreckend. Ab von der touristischen Seite. Ja, und mhm. dann ähm, haben die Kinder sich zur Begrüßung, weil sie so dankbar waren, dass wir da, waren, da sind, weil wir ja auch helfen, ja, sich vor uns verneigt. Also richtig mit dem Kopf auf dem Boden. Komisches Gefühl. Und wenn so ein kleines Kind, der ist, der, die waren zwei, die waren so. Mhm. Also das, und dann haben sie dir Blumen gegeben und das war einfach nur, eigentlich für uns, für wir fanden es schrecklich, weil wir das einfach auch nicht gewohnt sind. Mhm. Unsere Kinder, die zwei sind, die rennen eher weg, dass die, als wenn die sich vor dir verneigen. Mhm. Ähm, aber für sie, für die waren das, die waren so glücklich, dass wir da sind, eigentlich besonders die Eltern, weil die genau wussten, die kommen hier hin, gucken sich das an und wollen uns helfen. Mhm. Obwohl man muss sagen, also wir haben gedacht, oh Gott, wie grausam ist das hier, wie können die hier leben? Aber die waren eigentlich waren die so glücklich mit dem, was sie haben, weil sie kennen es nicht anders. Mhm. Und natürlich hat die Stiftung, das diese Paulchen Esperanza Stiftung, ganz viel dazu beigetragen, dass es denen da jetzt auch immer besser geht. Die haben eine Lehrerin, die Lehrerin werden da bezahlt von den Eltern. Das ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Auf der einen Seite hilft die Stiftung, aber auf der anderen Seite müssen da die Eltern auch helfen. Weil das ist so ein bisschen deren Mentalität, wenn ich alles geschenkt bekomme, mm. dann ist es nichts wert. Ah, okay. So. Mm. Und das äh, mussten wir auch erstmal so begreifen, aber das war wirklich toll. Und die Kinder waren dann auch, je länger sie natürlich mit uns zusammen waren, immer offener und total freundlich, hatten gar keine Scheu mehr. Und, haben für uns und hattest Essen du gemacht. Scheu? Ähm, also die Kinder waren total, also mega süß. Äh, ich hatte so ein bisschen, also nicht Angst vor den Menschen das überhaupt nicht aber ich war so ein bisschen, bisschen äh, geschockt so von den ganzen Bedingungen mhm. weil ich habe das noch nie gesehen ich war noch nie äh, in solchen Ländern aber du wirkst so sehr offen du kannst stell ich mir vor schnell Draht da aufnehmen ja können. das klar das natürlich also mhm. man versucht dann ja auch irgendwie da mit den Kindern zu spielen und mhm. irgendwas mit denen zu unternehmen Soweit es ging, sobald also wenn es zu nah war, haben sie auch manchmal ein bisschen Angst gehabt. Ja. Aber es ging ja auch irgendwann. Ähm, aber ja, das ganze Land, ich mein, wir haben Teeplantagen gesehen, wie wurde Tee gemacht und dann. Bist du denn Teetrinkerin? Ja, doch, eigentlich schon, aber nicht sogar zu viel, <lacht> so ganz mhm. so viel. Zu, ähm, da haben wir schon wirklich viel gesehen. Das Obst mhm. war da total, also schmeckte ganz mhm. anders als hier. Also es war wirklich. Eine total tolle Erfahrung. Aber man kommt nach Hause und denkt: Mann, hast du es gut. Also, mm. man kann froh sein, dass man wirklich in solchen Verhältnissen lebt, wie wir alle leben. Und man, auch wenn man keine Pferde hat. Allein, dass man hier in Deutschland lebt oder wo auch immer. Ähm, dass man, wenn man gesund ist, man hat ordentliche Bedingungen zu Hause, man hat ein Dach über dem Kopf, man hat fließend Wasser. Mm. Das ist erstmal das A und O. Man hat was zu essen. Wir mm. hatten da nicht mehr fließend Wasser teilweise. Natürlich jetzt hm. durch diese Stiftung wurde natürlich ganz viel gemacht. Und da wird auch hm. immer mehr gemacht, weil man natürlich auch dann den Bedarf sieht. Man kann aber einfach nicht allen Menschen helfen. Und das ist aber toll, dass man sieht, was, wird, was passiert, passiert mit dem was. Geld. Hm. Und dass du auch siehst, okay, wenn du da, wenn du helfen willst, dann weißt du auch, wo es ankommt. Und wenn hm. man natürlich da mitfangen kann und sich das angucken kann, dann wird man erstmal ein bisschen äh, kleiner. Genießt du vielleicht dein Leben noch bewusster insgesamt? Also es ist ja immer, man kommt ja immer wieder, man vergisst ja auch immer wieder viel. Ne? Dann mhm. läuft es gerade wieder blöd oder, keine Ahnung, Pferd ist abgehauen oder Pferd lahmt oder dann ist man wieder traurig und denkt so, boah, das kann doch nicht wahr sein oder ne? dann ist irgendwie wieder irgendwas läuft. Man hat ja mal einen super Lauf und einen schlechten Lauf. Aber dann muss man auch mal wieder zurückfahren, denkt so, Charlotte, dir geht es so gut. Mhm. Du hast eine, eine gesunde Familie, du hast tolle Pferde, du hast ein total tolles Hobby. was ich, Also ich habe Glück, dass ich dieses Hobby auch betreiben kann und was ich jetzt auch zu meinem Beruf machen konnte. Aber man muss echt mal ein bisschen, manchmal wieder einen Gang zurückschalten. Du, boah, anderen Menschen geht es viel schlechter und ähm, die sind auch froh mit dem, was sie haben. Aber ähm, manchmal muss man echt mal wieder ein bisschen runterkommen. Und das ist mhm. auch gut, so, wenn man das mal gesehen hat, dann macht es auch mehr Sinn. und deswegen dann nicht Macht so wahrscheinlich dein Beruf war. sogar noch mehr Spaß, stelle ich mir so vor. Genau, das nimmst so alles viel mehr wahr. Du hast jetzt gerade so schön gesagt, gesunde Familie, du lebst bei deinen Eltern wieder. Ja. Mm, ja. es ist ja so ein Jahr der Hochzeiten dieses Jahr, ne? Ich habe mal so irgendwie gesagt, oh. Fabienne müller Lüttgemeier, müller Lüttgemeier so rum, genau. Charlotte Rummenigge, Arno Petit hat geil, Pia Aufrecht. Rechnen wir auch mit dir irgendwie? Oder ja, ey, haben wir ernst. noch ein bisschen Zeit? Wir haben ich noch ein bisschen ernsthaft. Zeit. Es wird ja gerade mal 26, ne? <lacht> ja, nee, okay. da <lacht> wollen wir auch. ist auch 26, aber äh, <lacht> <lacht> nee. okay. es ist dauert noch. Charlotte, jetzt kann ich eigentlich fast nur noch Danke sagen. Danke für die Offenheit, mit der du uns hier so schön viel erzählt hast. Das war sehr spannend, aber ganz fertig sind wir noch nicht. Am Ende muss ja jeder, nein Quatsch, jeder darf unser Speed-Interview mitmachen. Oh. Oh Gott, so muss bin ich schlecht. Nee, das glaube ich, glaub ich mal gar nicht. Du bist ja spontan. Das glaube ich jetzt mal schon. Also ich frage und du antwortest halt so schnell wie möglich. Okay? Okay, also kochen oder kochen lassen? Kochen lassen. Achterbahn oder Geisterbahn? Achterbahn. Creme Brulee oder Obstsalat? Creme Brulee. Du gestehst ja alles, das ist super. <lacht> Kariert oder gepunktet? Gepunktet. Und jetzt kommt die einzige Frage, die wirklich wichtig ist, ja? Mhm. Jetzt in diesem Moment, der schönste Ort, entweder ein blau-weißer Liegestuhl an einem karibischen Strand bei Sonnenuntergang mhm. oder dieser Sägespänenballen vor dieser Kamera und vor Burlington's Box. Ja, das natürlich. <lacht> Charlotte, vielen, vielen Dank. Das ja. war... Äh, eine sehr schöne Zeit, die wir hier mit euch, will ich will dich nicht vergessen, verbringen durften. Vielen Dank an euch fürs Zugucken, an die vielen Fragen. Ich weiß, ich kann da nicht alle stellen, aber ich hoffe, so ein paar haben wir im Laufe des Gesprächs beantwortet. Und dann wünsche ich dem, der jetzt unser Überraschungspaket gewinnt, natürlich viel Spaß damit. Bei uns geht es dann in zwei Wochen weiter, am Dienstag wieder. Da haben wir dann wieder einen Talkgast aus dem Springen und dann wieder zwei Wochen später, immer schön im Wechsel, die Dressur. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Charlotte. Gerne.